Wenn jeder für ein Bürgerticket zahlt, dann kann man auch mehr Busse anschaffen und einsetzen und dann fahren sie auch öfter und sind nicht mehr so voll. Fahrscheinfrei ist die Lösung für mehr und besseren öffentlichen Nahverkehr und davon profitieren dann alle.